Hörstel, mit den Taliban kann man reden, doch der Westen will Terror. Nah- und Mittelostexperte und Vorsitzender der Neuen Mitte Christoph Hörstel ist entsetzt über die Unfähigkeit und Bosheit der westlichen Außenpolitik sowie über die Desinformation durch die Leitmedien in der Afghanistan-Frage. Seine persönlichen Erfahrungen und sein Fazit lauten, mit den Taliban kann man reden und sie bekommen ihr Land regiert, aber der Westen will Chaos und Terror. Schauen Sie nun Hörstels Statement, mit dem er sich Luft verschafft. Blick nach Afghanistan, die Explosionen am Flughafen, ja, das war die CIA zusammen mit IS Khorasan, das ist eine mittelalterliche Provinz, die Teile Afghanistans, Nordwest, Pakistans und des Iran umschließt. Ja, warum man nun als IS sich so einen Namen gibt, weiß der Geier, kann man nur sagen. Es gab drei Explosionen gestern, Tote und Verletzte, Afghanen mit Sprenggürtel und tatsächlich mit einer äh, eingebauten Bombe. Äh, Afghanen und US-Personal sind dabei verletzt worden, zu Tode gekommen. Es gab seit Dienstag, den ganzen Tag, die ganzen Tage über, bis zum Donnerstag, Vorwarnungen und Alarmsituationen und so weiter. Einige Länder haben die Evakuierung unterbrochen, die Türkei ist raus, Deutschland auch raus, ja. Menschen vor Ort konnten nicht erreicht werden, äh, mitunter durch solche Warnungen und haben auch nicht hören wollen, weil sie dachten, wir gehen hier weg, das ist vielleicht auch nur ein Trick oder sowas, um uns loszuwerden. Und da sind eben einige der armen Ausreisewilligen dabei, ums Leben gekommen. Das ist schon entsetzlich. Unser Innenminister, Terrorexperte und spezieller Freund Seehofer äh, meint, es wollten 5 Millionen Afghanen kommen, das halte ich für Käse. Wenn man sie alle fragen würde, würden gerne eine 10 bis 15 kommen und weltweit ungefähr 4 Milliarden, nicht wahr? So sieht das aus, Herr Seehofer. Das liegt auch an unserer beschissenen Politik. Entschuldigung, ich bin heute ein bisschen komisch drauf und benutze solche Worte. Auf jeden Fall ist es, ist es eben so es hat doch keinen Sinn, die Menschen gegen eine künstlich von der Bundesregierung inszenierte Massenmigration einzustimmen. Das ist doch einfach äh, dummes Zeug. Ja? Wir werden ein paar Tausend, vielleicht Deutschland ungefähr 10.000 Afghanen holen müssen, die uns geholfen haben. Das sollten wir verkraften können, ganz eindeutig. Und natürlich schauen wir hin, äh, wen wir da holen äh, und machen es nicht so, wie die Bundesregierung das geschafft hat. Die hat nämlich erst drei Afghanen hier verurteilt. Dann ausgeflogen und zack, wieder zurückgeflogen nach Deutschland. Ja, es sind alles Experten. Ja. Allein dafür müsste Mars rausfliegen, aber schaffen wir ja nicht. Ja. Bei uns kann jeder Idiot alles bleiben, solange er kartellfreundlich ist. Das ist die Lage. Und eines ist ja auch klar, es sind die üblichen Verdächtigen, die jetzt am liebsten eine riesen Migrationswelle Organisieren und den Afghanen Angst machen vor den Taliban. Die Taliban, die in einer Weise sich Konziliant zeigen, das ist eigentlich schon unglaublich. Ähm, ob das so bleibt, wird man sehen. Man wird es übrigens auch daran sehen, ob wir in der Lage sind, wir heißt die westliche Staatengemeinschaft mit den Taliban so vernünftig umzugehen, dass sie sich auch ermutigt fühlen. Aber ich glaube, wir haben eine ganz andere Agenda. Das ist eine Unterwanderungs-, Unterminierungs- und Terroragenda, die wir haben. So sieht das aus. Ich bin eigentlich am liebsten schon dabei, neue Strafanzeigen zu schreiben. Die USA haben ohne Absprache mit den Taliban, das habe ich inzwischen nachprüfen können, alle ausreisewilligen Afghanen nach Kabul gerufen vor zehn Tagen. Ja, das ist eine ganz fette Sauerei. Und Dieses ganze Thema hat zu diesem Chaos am Flughafen natürlich mitgeführt. Die Afghanen sind doch in Not und die sagen, was, ihr wollt uns ausfliegen? Super, juhu, los geht's. Ist doch klar, die Not ist teilweise gewaltig. Im Winter verhungern in einigen Provinzen die Menschen. Und zwar seit über 20 Jahren. Da haben wir gar nichts dran ändern wollen. So als, ja, NATO-Haufen, nicht wahr? Und das Chaos am Flughafen mit Toten und Verletzten, da gab es auch wieder null vernünftige Abstimmung mit den Taliban. Das hätte sich alles wunderbar in dieser Alarmsituation ganz, ganz prima organisieren lassen, wenn man denn zusammenarbeiten wollte. Aber wir wollen das nicht und deswegen läuft es auch nicht. Die Taliban können doch jetzt, nachdem sie das Land mühevoll, blutig, unter entsetzlichen Schwierigkeiten erobert haben, nicht bei uns zu Kreuze kriechen und betteln, dass wir mit denen reden. Was für eine Schurkenparade äh, ist das, wieder, was wieder abliefert. Unglaublich. Und die Notlagen, die da entstehen, sind zu 90, 95 Prozent absolut eindeutig Schuld der Bundesregierung, Schuld des Bundesaußenministers. Man kann mit den Taliban reden, so ist das. Man will nicht. Ich kann das gar nicht oft genug sagen. Da kommt unser... Trauriger Verhandlungsführer Potzel, nicht wahr? Der reist mit kulturellen und religiösen Vorurteilen an. Und das ist eigentlich alleine schon ein Grund, den Mann aus dem auswärtigen Dienst zu entfernen. Wir brauchen solche Typen nicht. Die nächste Stufe ist Rassismus. Die Taliban haben inzwischen den Flughafen abgeriegelt für Afghanen und wollen nur äh, Inhaber ausländischer Pässe. Also wenn Afghanen natürlich einen ausländischen Pass haben, dann lassen die Taliban sie durch. Klar, was sollen die denn machen? Die kriegen ja von uns keinerlei Infos. Ja? Und die müssen das Chaos da verhindern und werden international dran gemessen, ob sie es packen oder nicht. Da wird ihre Regierungsfähigkeit dran gemessen. Wir die wirklich dämlichsten Schurken im Spiel messen bei den Taliban durch unsere Kartellmedien nach, ob die ihren Job können, haben unseren aber noch nie gemacht, seit über 20 Jahren nicht. Was für ein ekliges Spiel, ich könnte die ganze Zeit nur schreien und toben. Und dann ist es eben, äh, eben so, äh, wegen der aggressiven Haltung dieser Kriegsverlierer hier, der westlichen Koalition und unserer erwiesenermaßen terroristische Grundhaltung, so ist das ja auch, ist das absolut verständlich, dass die Taliban so gut sie können irgendwie durchgreifen. Das kann niemand anders machen, das ist doch vollkommen klar, egal ob Taliban oder Prag, Paris oder London, ja.